Wir haben nun die Idee, eine kleine Lehrunterlage zum Elefanten Elli zu erstellen und setzen uns an den Rechner, um zu recherchieren, ob es schon etwas Brauchbares gibt. Und siehe da, wir finden brauchbare Texte, ein Bild, ein Video, das alles könnte eine gute Einleitung darstellen. Begeistert stellen wir fest, dass alle Objekte über eine CC-Lizenz verfügen. Was kann uns denn Besseres passieren? Wir machen uns an die Arbeit, ergänzen den Text, geben das Bild dazu und wir betten noch ein Video ein. Dann fragen wir uns, welche Lizenz eigentlich unser neues Lernmaterial hat. Denn die ursprünglichen Objekte hatten unterschiedliche CC-Lizenzen. Das Bild von Isabel steht unter CC0, also Public Domain. Der Text aus der Wikipedia steht unter CC BY SA. Das Video ist frei zugänglich unter einer CC BY. Hm, die Lösung ist gar nicht so schwer, denn die einschränkendste Lizenz ist hier CC BY SA. Das heißt, wir müssen diese Lizenz unbedingt weiterverwenden und natürlich alle Urheberinnen und Urheber der Ursprungsmaterialien nennen und auch unsere Änderungen angeben. Dieser Fall für die Kombination von Materialien mit CC-Lizenzen ist allerdings relativ trivial. Die Praxis zeigt, dass wir selten so einen Idealzustand vorliegen haben. Erinnern wir uns zurück, Isabelle hätte auch das Elefantenbild unter einer CC BY NC zur Verfügung stellen können. Dann wäre diese Kombination nicht mehr möglich, da sich die Lizenz CC BY NC für Non-Commercial und CC BY SA für Share-Alike nicht miteinander kombinieren lassen. Die eine Lizenz verbietet die Kommerzialisierung, die andere erlaubt das zwar, will aber, dass wir unbedingt CC BY SA als weitere Lizenz verwenden. Wenn nun Isabel bei ihrem Bild auch die Veränderung verboten hätte, zum Beispiel durch eine CC BY ND für Non-Derivation-Lizenz, gilt Ähnliches, denn das CC BY ND und das CC BY SA ist nicht verträglich. Das erklärt auch, warum viele die Lizenzen CC BY oder auch gleich CC 0 favorisieren. Denn die Erfahrung zeigt, dass Lehrmaterialien vor allem dann gut weiterverwendet werden können, wenn eine dieser beiden Lizenzen verwendet wird. Und wir wollen ja, dass unsere Materialien verwendet werden und zugänglich sind.